Das sind drei, aber.. Aber oh, der hat schon was. Der hat schon was. Ey, ho, ich zeige euch mal heute meine absoluten Urbex-Hails. Das kannst Heilige Scheiße. Hier ist der Typ, der völlig demotiviert ist, weil seine Kamera kaputt ist. Und da ist der Typ, der dafür verantwortlich ist. Und hier ist einer, der einfach nur richtig geilen Fun hat. Und da... Steht meine zukünftige Freundin und hat mit der gesamten Sache nichts zu tun und ist völlig überfragt. Die Dame im Hintergrund ist die Britin, die ich mit äh, gefunden habe. Und äh, die sind hier und machen äh, ein paar Fotos von ihrer Deutschlandreise. Hm? Jan Hani, das waren die Engländer, die ich kennengelernt hatte. Die haben genauso darauf gewartet, dass ich endlich mal vor dem wurde verschwende, wie auch ich auf die. Und dann haben wir irgendwann nach na, ca. halben, dreiviertel halb Stunde mal miteinander gesprochen und haben gefragt: Willst du auch rein? Yes. <lacht> Bei mir gibt es heute technische Schwierigkeiten, deswegen habe ich mal umgerüstet auf die zweite Kamera, die ich immer im Petto habe, deswegen ist die Qualität ist dann höchstwahrscheinlich etwas schlechter. Und ja, ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Ja, jetzt sind wir mit hier in so einem Schulraum, denke ich mal, wo wir deine Schulungen drin machen, wo ein Büro oder einer Nee, das wird, das wird ein Masse Büro gewesen sein. Oder wahrscheinlich für die Azubis. Ihr halt seid eben da noch mal zu beginnen Genau. Alles gut. Alter, das ist total. Mensch, Mensch, Mensch. hier kann man sehen, dass auch die gesamten Messwerte immer schön fleißig eingetragen worden sind. <lacht> Hier ist die Scheiße. Die verwaschen uns. Nee, das Ding ist nicht so. Ja, wo ist denn der? Ja. Ja, wir gehen mal gucken auch her. Stirnseite. Sein Auto an die Eignung Security. Verpiss und so also versteckt. So, wer bist du? Hä? Nützt mich jetzt im Arsch? Wo sind jetzt? Oh, wie ganz oben. Das feste Versteck Saugen Leute, saugen. Gehen wir weiter. Lauf ja. die auf der Spur. hier drauf, oder? Nee. Der Beste des ist Wahnsinns. So. Die ich, ich hab's nicht. Wann hast du sie geben? Weiß ich nicht. Jetzt, ja, lass uns nach hinten gehen. Warte. Vielleicht noch weiter. Ja, mal nicht, Ja. Ja, aber zurück. Ähm. Ich oh, oh, mit das Ding aus. Da vorne ist er. Vielleicht bei das ist mal hier, Was? ist denn das? Guck mal hier rein. War der von uns? Oder? Nein, der ist nicht von uns. Nee. Oh. Mhm. Auf der rechten Seite. Und da hinten, da sieht man Da läuft's Komm mal mit, komm so. Alter. Versucht das jetzt okay. hier mal einzufangen. Weiter nach rechts, rechts, rechts, rechts. Da hinten steht. Warum? Was macht der? Der läuft aber also so verdächtig mit dem Handy rum. Mhm. Sagt so, er die Bullen rufen oder so? Richtig. Was meinst du? Ich würde sagen, wir hören aus. Was? EU-Wechsel. Oh. Fuck die Hände, Alter. Ich krieg ne Meise, ey. Also ein Kollege von unserem Team, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, da baut das mal. Tja, man merkt, so Team hat Vorteile, Team hat auch viele Nachteile. Ja, aber es ist aber halt diese Größe des Lost Place. Du hast keine Überblick mehr. Es sind einfach diese vielen Räume und dann ist da einer da, einer da hin, und da, denkst du vom Weiden, Du erkennst sie nicht, das ist halt Sicherheitsdienst oder so, weil die laufen auch alle mit schwarzen Klamotten um. Richtig. Wo ich gerade hier an der Stelle stehe. Und ja, ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Unser Kran. Zwei dumme. Ein Gedanke, oder? Ich muss da hoch. <lacht> du, da bauen wir doch schon. Nein. Wir sind jetzt genau gegenüber gesetzt. Ach stimmt. Hier ist der gerade bloß Richtig. Gehen wir doch so du hochgucken, oder nicht? Klar. Für Leute mit Höhenangst ist das hier natürlich mal gar nichts. ob überhaupt noch aufnimmt mit dem Sound. So, Dann mal schauen. Was filmisch? Äh, 50 Euro. Geht das noch? Das hat keinen einzigen Kratzer, Kollege. Also Aufnahmen macht er jetzt? Es geht ja darum, dass man weitermachen will. Mhm. Also sah es schlimmer aus, als es war. Ich weiß es nicht. Ja, was ist denn nun passiert? Der Typ rannte, wie ein Bestochener, auf viele viele meter höhe und die kamera machte plums nach unten und das war die geschichte wie ich zu meiner neuen kamera kam es ist schon viele viele jahre her muss man wirklich das so sagen und ja es hat auch was gutes die kamera die ich jetzt habe ist deutlich mal deutlich mal besser genau It's brain Thank you